Ich bin Markus vom Veganik Videoblog und begrüße euch zu einer neuen Folge. Heute zeige ich euch ein neues Produkt und zwar das von Vegamigo, den veganen Aufschnitt. Den gibt es in insgesamt vier verschiedenen Varianten. Der ist dabei einmal mit einer Kräutervariante, dann mit einer pikanten, mit einer herzhaften und in diesem Fall nämlich die Naturvariante, weil eben wunderbar neutral sich verhält. Denn mir geht es in diesem Rezept heute darum, dass ich euch eine sehr schöne, sehr leckere Sandwichcreme zeigen möchte. Und für diese Sandwichcreme braucht ihr ein paar Zutaten und die sage ich euch und dann zeige ich euch, wie es geht. Also, ihr braucht für diese Sandwich Creme unter anderem eine große leckere Paprika, darüber hinaus noch Nüsse, nämlich Pekann und Cashewnüsse und dann habt ihr auch schon so ein bisschen die Idee, wo der Grundgeschmack herkommt. Dann braucht ihr noch darüber hinaus Zwiebel, etwas Chilipulver, ihr braucht Salz, ihr braucht Pfeffer, ihr braucht etwas Öl und ihr braucht etwas Hefeflocken und dann nochmal so als Kräutervariante, Rosenpaprika, Oregano, Kreuzkümmel und für so eine richtig schöne Frische nehmt ihr dann nochmal eine halbe Zitrone und davon den Saft. So, das waren die Zutaten und jetzt zeige ich euch, wie es geht. So, die Creme ist nun fertig, also ob ihr die dann so im Glas aufbewahrt, übrigens Aufbewahrungszeit im Kühlschrank, Woche, zwei Wochen geht immer. Meistens ist die bei mir schneller weg, wenn ich richtig Bock drauf habe mal wieder, aber sonst so ein, zwei Wochen sollte immer gehen. Oder eben dann weiterverarbeitet wie jetzt hier bei solch einem Sandwich, da habe ich dann noch ordentlich Salat dazu gemacht und weil ich die ja so, so gerne mag, ich mag ja immer noch diese Sprossen so gerne. Die runden das Ganze für mich immer noch mal so richtig schön ab, haben nochmal eine richtig schöne Frische dabei und das passt dann richtig gut. Also, das war eine Idee für euch, wie ihr mit dem Aufschnitt arbeiten könnt beziehungsweise wie ihr sehr einfach eine sehr leckere Sandwich-Creme machen könnt. Wenn ihr nicht immer Lust habt auf die süßen Aufstriche oder generell ihr die pflanzlichen Aufstriche mögt, aber mal was eigenes reinbringen wollt, dann habt ihr hier eine ganz gute Möglichkeit dazu. Okay, wie immer, wenn ihr das nachmachen möchtet, schaut nach www.veganik.de, guckt in die Mitte, scrollt runter, dort seht ihr den eigenen gratis E-Book-Bereich.